Das solltet ihr auf jeden Fall zum Mediennutzungsverhalten eurer Schülerinnen und Schüler wissen. Ich bin Leonie Wunderlich und habe dazu geforscht, wie junge Menschen Content Creators wahrnehmen. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Social Media und Meinungsbildung. Nachrichtenanbieter werden von der Bevölkerung und so auch von Jugendlichen als seriöse Quelle für Informationen wahrgenommen. Das Problem? Ihre Accounts auf Social Media sprechen junge Menschen oft nicht an. Anders ist das bei Content Creators. Sie gelten als nahbar und junge Menschen können sich mit ihrer Perspektive auf Politik identifizieren. Ihre Inhalte werden zwar als subjektiv erkannt, aber viele Jugendliche nutzen Influencer gerne als Quelle, um oberflächlich informiert zu sein und um mitreden zu können. Und die Studie hat auch gezeigt, dass sich Jugendliche in ihrer Meinungsbildung von Influencern und Influencerinnen beeinflussen lassen. Das gilt aber insbesondere für Themen wie Beauty und Sport. Mehr Infos zu dem Thema bekommt ihr in der neuen Folge Bildungshacks.